Ja, servus meine lieben Freunde, reden wir heute über das Projekt Willkommen im Leben. Das umgefallene Prozentzeichen symbolisiert in dieser Form fallende Preise. Ein interessantes Symbol, was hier ausgewählt wurde und um was geht es genau? Es geht um den PR. Was ist der PR? Public Relations, also Kommunikation und Information. Was schreibt hier der Alexander? Er schreibt, wir kommunizieren ständig und erhalten dafür alle möglichen Formen von Informationen. Und da hat er ja natürlich absolut recht, keine Frage. Ne? Wenn man sich das mal ganz genau überlegt, Kommunikation und Information ist eigentlich alles, was uns das ganze Leben lang umgibt. Ne? Was schreibt er hier weiter? Um das Teilen, also das Urprinzip des Menschen, den Menschen zu erleichtern, ohne den gewohnten Tausch zu beenden, wurde der PR geschaffen. Also, eine interessante These, die was er hier aufstellt. Wenn ne? wir mal schauen, ah, wohin das wirklich führen wird. Ne? Er hat sich hier durch den BR eine neue Geldschöpfung ausgedacht und wie die genau funktioniert, werden wir jetzt gemeinsam analysieren. Was schreibt er hier? Die Nationalbank jedes Landes schöpft über lokale, dezentrale und demokratische Entscheidungsmechanismen Geld, um alle staatlichen Ausgaben, die zum Wohle der Gemeinschaft beitragen, zu gewährleisten. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass das Geldsystem ja eigentlich demokratisiert wird. Das wäre ja Wahnsinn, ne? Äh, weiters wird jedem Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen überwiesen um ein menschenrechtskonformes Leben zu ermöglichen. Auch eine wunderbare Sache, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich meine, Grundeinkommen gibt es ja viele, aber bedingungslos ist etwas Wunderbares. Und, und das ist etwas, was den Menschen dann tatsächlich zu einem freien, selbstbestimmten Leben führen könnte, um ein Leben in Würde äh, zu gestalten. Also wunderbar, weil das auch äh, wieder hier, damit kann das primitive und in sich limitierte Steuersystem mit seiner überbordenden Bürokratie und seinen Kontrollaufwand beendet werden. Auch wunderbar, das muss man sich mal vorstellen, wir würden das Steuersystem und die Bürokratie und den ganzen Kontrollaufwand hinter uns lassen. Also da hat er absolut recht, dass das eigentlich ein primitives und in sich limitiertes System ist. Warum? Weil wir müssen ja ständig anderen etwas wegnehmen. Wir müssen ständig Steuern finden oder erhöhen oder mal wieder mal senken, um das eine oder das andere zu finanzieren. Ich meine, das ist ja extrem kompliziert, aufwendig und jedes Jahr müssen wir eine ständige Anpassungen vorgenommen werden, es müssen ständig neue Lohnverhandlungen gemacht werden. Und ich meine, wenn man sich von dem befreien könnte, von diesem ganzen unnötigen Aufwand, der eigentlich nur sehr viel Zeit und unnötige äh, Diskussionen mitbringt, das wäre ja fantastisch. Ne? Und was würde er an dieser Stelle hinsetzen. Er würde ein als Guthaben geschöpftes Geldsystem, was er selbst neutrales Geldsystem, auch hier ein, ein wunderbarer Name, ne? er würde somit das alte Kreditwesen mit einem Zins- und Schuldgeldsystem beenden und den freien Menschen ermöglichen. Also wunderbare Idee, habe ich in dieser Form noch nicht gehört, aber volle Zustimmung. Also keine Frage. Ne? Wie geht es weiter mit der Geldschöpfung? Wie würde zum Beispiel frisches Geld in die Welt kommen. Bisher ist es ja also so, dass frisches Geld über die Kreditvergabe aus dem Nichts geschöpft wird, weil ja eigentlich Privatbanken bis zum zwölfeinhalbfachen des eigenen Kapitals einfach Geld schöpfen können aus dem Nichts. Und das ist ja eigentlich fast ein Betrugssystem, wenn man es ganz genau betrachtet. Aber wie würde das dann so ablaufen, wie es würde ablaufen, indem man Förderungsanträge für private Geschäftsleute haben würde, wie läuft das genau? Was schreibt er da? Neben den notwendigen Papieren, die je nach Sachlage einzubringen sind, werden je tausend BR, die notwendig sind, um eine Unterstützungserklärung von Menschen aus der eigenen Umgebung und Nachbarschaft zu erhalten, benötigt, um den geforderten Förderungsbetrag gesellschaftlich zu bestehen. Das würde bedeuten, dass pro 1.000 PR eine Unterschrift notwendig ist. Das heißt, würde ich als Unternehmer, ein Unternehmer sagen, wir mal 100.000 PR, PR könnte natürlich auch für jeden Dollar, Euro oder wie auch immer stehen, benötigen, bräuchte ich lediglich 100 Unterschriften aus meiner Nachbarschaft. Das wäre relativ einfach. So würden, damit würden die Banken nicht mehr entscheiden, ob man Kreditwürdig ist, sondern die Menschen vor Ort. Auch eine interessante Idee, wunderbar, Ah, wie geht es dann weiter? Sind alle notwendigen Papier- und Unterstützungserklärungen vorhanden, sowie der notwendige Förderungsbetrag von der Nationalbank direkt auf das jeweilige Konto des Antragstellers überwiesen? Also eine wunderbare Sache, würde alles vereinfachen. Ne? Also da bin ich voll dabei. Ne? Wie geht es weiter? Ah ja, genau, die Frage der Inflation, eine ganz wichtige Frage. Wie wird das gelöst? Also die Inflation wird dank Höchstpreisedikte definitiv beendet. Aha, die Gefahr einer Inflation ist dadurch gebannt, da ohne Steuern und ohne Zinsen die Preise in erster Linie sofort sinken würden und langfristig sogar über ein Höchstpreisedikt garantiert werden könnte. Ah ja klar, wenn es natürlich keine Steuern und keine Zinsen gäbe, natürlich würden dann die Preise... Sofort sinken, weil heute sind ja bis zu 50% oder mehr in den Preisen, Steuern und Zinsen einberechnet. Aha, da hat er recht, genau. Und wie würde er das jetzt garantieren, Höchstpreisendikte? Mhm. Das ist das Finden des gerechten Preises. Aha, da werden am freien Markt einfach Höchstpreise definiert. Interessant, innerhalb dieser sich die Preise von Waren und Dienstleistungen frei bewegen könnten. Das wäre ja fantastisch und relativ einfach. Also eine einfache, einfache. Einzelne Maßnahme könnte man die Inflation definitiv beenden? Wahnsinn! Woher, woher hat er das eigentlich? Aha. Edikt, benannt nach dem römischen Kaiser Diokletian. wurde 301 nach Christus erstmals erlassen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Dies hat bereits damals sehr gut funktioniert und könnte heute dank modernsten Technologien ebenfalls einwandfrei funktionieren. Ja, da hat er eigentlich recht. Also, wenn es schon damals funktioniert hat wo es eigentlich gar, gar nichts gab an Technologie, Technologie und so weiter, also ist ja das heute sicher eine ganz einfache Sache. Und da hat er ja auch recht, wenn man es einfach begrenzt und sagt, das darf nicht mehr wert, äh, nicht teuer verkauft werden als Valor X, dann ist klar, dass, die dass es dann keine Inflation mehr geben kann. Ja, also eine sehr einfache Klage. Lösungsansatz, finde ich toll. Ich ne? finde überhaupt toll, das Ganze habe ich mir ja schon mehrmals durchgelesen, wie hier der Alexander mit relativ wenig Sätzen ganz klare äh, Vorstellungen äh, weitergibt. Ne? Also das kann man relativ leicht äh, verstehen und, und nachvollziehen. Ne? Wie geht es also jetzt weiter? Aha, die bedingungslose Überweisung, ja genau, das ist das Projekt, um die dritte Phase, das bedingungslose Grundeinkommen weltweit zu simulieren und aufzuzeigen, wie eine nachhaltige Umsetzung in der Realität aussehen könnte, wurde mit Bonum Commun, also das Gemeinwohl, auf Latein, ein Konto erschaffen, welches es jedem Menschen auf dieser Welt ermöglicht, ein kostenloses Konto zu eröffnen, damit jede, jede eine bedingungslose Überweisung sein Leben lang zur freien Verfügung gestellt bekommt. Ja wunderbar, also das Projekt ist auf jeden Fall, da bin ich dabei. Damit wollen wir zeigen, wie dies in der Praxis aussehen könnte und bieten damit nicht nur eine nachhaltige Alternative an, sondern zeigen auch neue Möglichkeiten und Chancen auf, die sich dank einer geänderten Geldschöpfung ergeben können. Na, fantastisch! Also, ich meine, allein die Idee, so etwas sofort zu simulieren, die, die, die, die, die, die dritte Phase, das heißt eine weltweite bedienungslose Grundeinkommen bzw. bedienungslose Überweisung ist ja fantastisch, also auf die Themen muss man mal kommen. Ne? Ja, und, und, und durch die neue Geldschöpfung, damit die Leute auch sehen, wie das dann in der Praxis funktionieren könnte, ja Wahnsinn. Ne? Was ist der BR? Aha, okay, jetzt, jetzt erklärt er noch, was ist genau der BR, beziehungsweise könnte folgendes sein, es könnte eine, eine Wertanlage gesehen werden, Aha. da der BR keinerlei Inflation unterliegt, gehört dieser bereits zu Beginn zu einem der weltweit sichersten Anlageformen und könnte so einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Auf jeden Fall, volle Zustimmung, wenn es keine Inflation gibt, ist natürlich der BR oder das System dahinter das, was eigentlich das Wertvollste überhaupt wäre in unserer aktuellen Situation, was könnte der BR noch sein? Ein Tauschmittel. Aha, ja, der BR könnte auch als eine Art lokales, dezentrales und alternatives Geld zum Tausch von Produkten und Dienstleistungen verwenden finden. Ja, natürlich, das wird ja auch simuliert, ne, in der dritten Phase, wie er vorhin schon erwähnt hat. Es könnte auch als ein Prozentbonussystem verstanden werden. Aha, der BR könnte auch als Prozentbonussystem Verwendung finden um so für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen und dadurch eine doppelte Win-Win-Situation zu erzeugen, die allen Teilnehmern zugute käme. Ja, okay, wenn natürlich ein Unternehmen diesen PR verwenden würde, um gleichzeitig innerhalb einer Aktion, eines, einer, einer, einer Prozentnachlass, den PR einzubauen, gleichzeitig, ja, dann würde er natürlich nicht nur ein paar Euro, wie auch immer, durch die Aktion verlieren, sondern bekäme wahrscheinlich zur gleichen Zeit PRs, Gut geschrieben und dadurch würde sich natürlich die doppelte Win-Win-Situation ergeben. Klar, ist logisch, wunderbar, kann man dafür verwenden. Wie geht es weiter? Was könnte er noch sein? Man könnte damit teilen, man könnte den Bär auch als ein Art-System zum Teilen der vorhandenen Ressourcen nutzen. Natürlich, wunderbar. Teilen, das ist eh das Urprinzip des Menschen. Volle Zustimmung. Als Einheit könnte man ihn auch sehen, Dabei Bär könnte auch als eine. eine, eine Form einer Einheit gesehen werden, welche die Menschen eint und auch als eine Form der Recheneinheit kann er ja dafür Sorge tragen, dass es zu dauerhaft stabilen Preisen kommt. Auf jeden Fall, das haben wir oben weiter oben ja gesehen, dass die Inflation beendet werden könnte und dass Einheit der Menschen eint. Ja, wunderbar. Je mehr wir den BR verwenden, je mehr wir ihn teilen, desto weiter äh, wird dieses System bekannt werden und desto eher könnte man dafür eintreten. Was noch? Ein Platzhalter. Aha, interessant. Der BE könnte auch als Platzhalter stehen, wo anstelle dessen der Euro, Dollar, Yen etc. in einem geänderten Geldsystem funktioniert, wo Geld dann uns Menschen dienen könnte. Genau, das ist eigentlich die Grundidee von Alexander. Er will sagen, der BE als BE könnte auch der Euro stehen, oder der Dollar, oder der Jen oder welche Währung auch immer. Wir müssen nur dann das Geldsystem dahinter äh, ändern. Die Währung selbst müsste ja nicht geändert werden. Wunderbar, das System dahinter ist das Entscheidende. Das ist klar. Als Spieler, aha, der Berg könnte auch als eine Art Spiel gesehen werden, um zu sehen, welche neue Formen von Informationen und Kommunikationen noch möglich werden in einer Welt, die voller Möglichkeiten steckt. Wunderbar, Alexander. das finde ich, find ich auch eine tolle Idee, damit Wieler uns herausfordern und sagen, ja, was könnte euch noch alles einfallen? Wie könnte man den BR doch noch sehen? In welcher Art und Weise können wir ihn noch verwenden? Also eine wunderbare, interessante Sache. Ne? Weiter geht's, was der BR jedoch alles leisten kann, muss jeder für sich oder eine Gruppe von Menschen einer Region oder eines Landes entscheiden. Natürlich, keine Frage. Der BR ist für uns Menschen gemacht, wunderbar, um mehr Menschlichkeit, mehr Frieden und mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ja, das sehe ich jetzt. Sofort einer. Ne? Der PR dient uns Menschen, wir könnten ihn nutzen, um so eine bessere Welt für alle zu ermöglichen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sofort dabei. Ne? Den PR sehe ich als eine Brücke, die uns zu einer rein ressourcenbasierten Wirtschaft führen könnte. Die wohl höchste Evolutionsstufe, die der Mensch erreichen kann. Ja, durchaus möglich. Vielen herzlichen Dank, da schreibt er weiter. Ein herzliches Dank an alle Spender und helfenden Hände, die hier mitgewirkt haben, damit der PR auf die Welt kommen darf. na ja, gern geschehen. Es liegt nun an euch da draußen, was damit geschehen soll und wie seine Geschichte weitergehen wird. Ja, es liegt an euch allen draußen, es liegt an uns allen. Macht etwas draus. Ja, wir werden was draus machen. Ich bin mir sicher, dass die Leute einfach davon begeistert sind, wenn sie davon hören, wenn sie darüber lesen, wenn sie darüber reden, wenn sie darüber sprechen und wenn sie darüber nachdenken. Also, ich denke, es war eine wunderbare Sache, das Ganze mal genauer zu durchleuchten. Und was sagt ihr dazu? Gebt eure Kommentare ab, meine lieben Freunde. Macht mit, erzählt es weiter, teilt die Sache. Es ist einfach ein Wahnsinnsprojekt. Wirklich. Alle also dann, bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss.